and mm -hmm. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Grundkurs Versorgungssicherheit und Energiepreise. Wir freuen uns, dass Sie und ihr heute Abend dabei seid. Mein Name ist Anna Brehm, ich bin Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit in der Heinrich-Böll-Stiftung und ich werde heute Abend durch dieses Webinar führen. Und äh, wir sprechen ja heute Abend über ein Thema, das äh, Sie alle im Alltag bestimmt sehr beschäftigt. Wie kommen wir angesichts der aktuellen Lage durch den kommenden Winter? Haben wir genug Gas zur Verfügung? Was kostet uns das Heizen? Können Unternehmen ihren Betrieb aufrechterhalten und äh, muss und können wir äh, noch Energie einsparen? Diese Fragen treiben bestimmt auch viele von, von euch und Ihnen um und wir wollen versuchen, sie heute Abend zu beantworten. Die Preise für Energierohstoffe sind ja schon äh, zu Beginn des letzten Jahres durch die Erholung nach der Pandemie sehr stark gestiegen. Aber durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat es nochmal eine sehr viel drastischere Preissteigerung gegeben. Und dazu ist jetzt auch noch eine Gefährdung unserer Versorgungssicherheit gekommen mit Kohle, Kohl, Öl und Gas. Ähm, die haben wir in großem Maße aus Russland importiert und müssen jetzt unter sehr großem Zeitdruck Alternativen dafür finden. Das heißt, der Handlungsdruck hat sich verdreifacht. Neben der Klimakrise haben wir jetzt auch noch stark gestiegene Energiepreise und eine Gefährdung unserer Versorgungssicherheit. Und die Energiewende ist dadurch noch mal viel dringender und vor allen Dingen auch viel komplexer geworden. Daher wollen wir heute Abend mit dem Grundkurs gemeinsam schauen, erstens, wie unsere Energieversorgung Funktioniert und wie sie gesichert werden kann. Und mit unserem zweiten Grundkurs morgen Abend wollen wir dann noch schauen, wie sich die Energiepreise am Markt bilden und in Zukunft entwickeln werden. Und das Ziel ist, dass energie- und klimapolitisch interessierte Menschen wie Sie die aktuellen politischen Debatten besser verstehen und bewerten können. Heute Abend beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit dem Thema Versorgungssicherheit. Morgen Abend findet dann der zweite Grundkurs zum Thema Energiepreise statt. Und nochmal der Hinweis an dieser Stelle, Sie müssen sich für beide Grundkurse separat auf unserer Webseite anmelden, falls Sie das noch nicht gemacht haben. Für die Beantwortung all Ihrer und Eurer Fragen haben wir heute Abend Andreas Löschel eingeladen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihre fachliche Expertise zur Verfügung stellen. Andreas Löschel ist Inhaber des Lehrstuhls für Umwelt und Ressourcenökonomik an der Ruhr-Universität. Bochum und er ist außerdem seit 2011 Mitglied der Expertenkommission zum Monitoring der Energiewende, wurde auch gerade neu berufen, herzlichen Glückwunsch dazu und äh, ist auch äh, Autor des äh, Leitautor des Weltklimarates für den fünften und sechsten Sachstandsbericht und Herr Löschel hat auch ein sehr passendes Buch zum heutigen Thema geschrieben, nämlich ein Einführungsbuch in die Grundlagen der Energiewirtschaft und wenn wir über Versorgungssicherheit und Energiepreise sprechen, geht es ja um die Energiewirtschaft, also die Märkte für Energie und für die, die das interessiert, posten wir jetzt auch noch den Link zu dem Buch in den Chat. Herr Löschel wird uns heute Abend in zwei Vortragsteilen erklären, wie die Energieversorgung in Deutschland funktioniert und vor dem Hintergrund der aktuellen Lage gesichert werden kann. Im ersten Vortragsteil wird Herr Löschel auf die Versorgungssicherheit bei fossilen Energieträgern eingehen und im zweiten Vortragsteil wird er sich dann mit der Stromversorgung beschäftigen. Und nach den Vortragsteilen haben wir dann jeweils Zeit für Ihre und Eure Fragen. Die können Sie entweder über das Frage-und-Antwort-Tool stellen oder Sie können auch live zu uns auf die Bühne kommen, dann würden wir sie per Video oder Ton zuschalten und ähm, das heißt, wer eine Frage live stellen möchte, schreibt bitte einfach ein T für Ton oder ein V für Video vor die Frage und dann kann ich das berücksichtigen. Bevor wir jetzt beginnen, würden wir gerne noch ein bisschen über euch und Sie erfahren. Dafür interessiert uns, wo Sie wohnen, welchen Bezug Sie zum heutigen Thema haben und wie Sie die Versorgungssicherheit in Deutschland im kommenden Winter einschätzen. Und da blenden wir Ihnen jetzt eine kurze Fragenbatterie ein und bitten Sie einmal um Ihre Antworten. So, ich hoffe, dass alle die Gelegenheit hatten, ihre Antworten abzugeben. Genau, und äh, wir sehen, wir haben viele Zuschauende aus äh, großen oder mittelgroßen Städten. Äh, das Publikum ist aber sonst äh, sehr divers äh, von, von ihrem Hintergrund, also äh, sowohl aus äh, dem, der Politik, aus der Wirtschaft, äh, auch viele ähm, aus dem Bereich Wissenschaft und auch äh, sehr viele mit privatem Interesse. Darüber freuen wir uns natürlich auch sehr. Und ähm, ja, viele von Ihnen sind eingeschränkt positiv. Ähm, also bewerten die Versorgungssicherheit äh, zumindest äh, nicht als kritisch, sondern als äh, eingeschränkt oder hoch. Äh, da werden wir jetzt gleich mal Herrn Löschel befragen, wie er das sieht. So, vielen Dank äh, für Ihre Antworten. Erstmal, bevor ich an Herrn Löschel übergebe, noch ein äh, Dankeschön an Rita Hoppe und Stefan Stoll aus dem Referat Ökologie und Nachhaltigkeit, die heute Abend den Grundkurs mit mir organisiert haben. So, und dann ähm, übergebe ich an Sie, Herr Löschel, und freue mich auf Ihren Vortrag. Prima. Ähm, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung und äh, danke für die Gelegenheit, heute zu sprechen. Ähm, der, die Anforderungen, die die Böll Stiftung äh, an mich kommuniziert hat, ist hinreichend komplex. Ähm, ich soll was sagen zur Versorgungssicherheit und Energiesicherheit im Grundkurs mit jeweils 15 Minuten. Also ich gebe mal mein Bestes, ähm, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Möglichkeiten, danach ähm, über äh, Fragen äh, vielleicht einige Sachen noch mal etwas zu vertiefen. Und ich versuche jetzt mal eine Balance zu ähm, finden irgendwo, dass es äh, nicht zu detailliert ist, ähm, aber äh, trotzdem die Sachen ähm, so auch fast, wie sie vielleicht auch sind. Ich habe gesagt, äh, es soll heute gehen, ähm, um... Versorgungssicherheit, Energiesicherheit. Frau Brehm hat es ja gerade gesagt, morgen möchte ich ein bisschen stärker über ökonomische Aspekte sprechen, also über Energiepreise und heute ein bisschen stärker über physische Aspekte, also über Verfügbarkeiten und äh, grundsätzlich das Einordnen erstmal in die Diskussion um die äh, Resilienz von Energiesystemen. Ja, also äh, was eben bedeutet, wir äh, haben äh, hier die Idee eigentlich, äh, wenn wir über Versorgungssicherheit und Energiesicherheit sprechen, dass wir die Funktion von Energiesystemen ja, unter Belastung erhalten möchten. Ja, also äh, vielleicht auch mit Einschränkungen und vielleicht auch die möglichst schnell wiederherstellen. Aber die Funktion des Energiesystems, die soll erhalten bleiben. Und was sind die Funktionen eines Energiesystems? Na, die haben zwei Dimensionen. Einmal eben die Frage der Versorgungssicherheit in der Stromerzeugung im Stromnetz. Das, darüber spreche ich im zweiten Teil des heutigen Tages. Und einmal die Frage der Energiesicherheit bei der Versorgung mit Energieressourcen. Darüber möchte ich im ersten Teil sprechen. Und wenn ich sage Funktion des Energiesystems, dann bedeutet das eben, dass die Energie in verschiedenen Formen, in entsprechenden ausreichenden Mengen jederzeit zur Verfügung steht ähm, und natürlich auch äh, angemessen äh, eine Preise hat oder bezahlbare Preise. Da kommen wir dann morgen dazu, wie das gehen könnte. Äh, da wir heute über diese Resilienzfragen sch sprechen, schwingt auch immer im Hintergrund mit, dass wir ja ähm, große Unsicherheit haben äh, im Umgang mit diesen neuen komplexen Systemen. Die äh, Idee äh, in der Energiewende ist ja, dass ich eine weitgehende Umstellung mache ähm, auf ähm, äh, ein Energiesystem, das strombasiert ist auf Basis von erneuerbaren Energien und das eben zusätzlich dann ähm, indirekte Elektrifizierung nutzt, wo das notwendig ist. Ähm, dabei aber wie gesagt, viele Dinge äh, äh, durchaus heute noch nicht bekannt sind, äh, die wir mit einpreisen müssen, also einbeziehen müssen äh, in diese äh, Überlegung und äh, die es eben so schwierig machen, äh, hier das Energiesystem der Zukunft zu entwerfen, weil es eben große Unsicherheiten gibt. Ich sage mal, äh, über die exogenen Rahmenbedingungen, also Covid ist ein gutes Beispiel davon, aber natürlich auch die aktuelle Krise mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und den entsprechenden Verwerfungen auf den Märkten. Das heißt, wir haben hier große Unsicherheiten in diesen Systemen, mit denen wir umgehen müssen und wir gehen eigentlich ins Unbekannte, weil wir auch tatsächlich diese Abschätzungen so noch nicht gemacht haben. Es geht auch nicht um wenige Risikofaktoren, wo man klassische Robustheitsanalysen machen könnte, sondern es geht Wirklich um äh, einen Weg ins Unbekannte, äh, in diese Energiesysteme, die auf Erneuerbaren funktionieren und wo wir uns dann überlegen müssen, na, wenn äh, es hier zu weiteren Störungen kommt, wie können wir darauf vorbereitet sein, auf solche Überraschungen und wie muss ein System auch ausgelegt sein, ähm, damit ich eben hier äh, auf solche Unsicherheiten reagieren kann. Ja, in diesen zwei Dimensionen. Wie gesagt, die erste Dimension, äh, die ich jetzt als erstes äh, besprechen möchte, ist die Dimension der Versorgungssicherheit, äh, der, der Energiesicherheit. Oh je, jetzt habe ich es umgedreht, der Energiesicherheit, also bei der Versorgung mit Energieressourcen, äh, was eben bedeutet, ich möchte erstmal schauen, auf die äh, Märkte insbesondere für fossile Energieträger, äh, die also hier äh, von besonderer Bedeutung sind. Und wenn Sie sich so ein klassisches Energieflussbild von Deutschland anschauen, na, dann sehen Sie, wie eigentlich äh, der Energiemarkt in Deutschland ausschaut, auf nationaler Ebene in so einem Senke-Diagramm, wo man nochmal sieht auf der linken Seite, na, wo äh, kommen eigentlich die Rohstoffe, her, äh, aufkommenseitig, wo werden sie verwendet und wie schauen auch Primärenergieträger aus, äh, die eben in Deutschland eine Rolle spielen. Wie gehen die dann weiter in der Umwandlung, also in der Mitte dann über die Raffinerien, über die Kraftwerke, in die äh, äh, entsprechende Endenergie auf der rechten Seite, äh, wo wir also hier nochmal sehen: den Endenergieverbrauch in einzelnen Bereichen, im verarbeitenden Gewerbe, äh, bei Haushalten, äh, bei ähm, Kleinverbrauchern und eben im Verkehr auf von äh, unterschiedlichen äh, Primärenergieträgern, die hier eben dann eine Rolle spielen, die umgewandelt werden zu äh, Sekundärenergieträgern, die dann eben genutzt werden äh, im Endenergieverbrauch äh, mit entsprechenden äh, mit entsprechender Nutzenergie und in deren äh, Prozess der Nutzung äh, große Verluste anfallen, äh, was wir auch sehen, äh, Effizienzverluste anfallen, bis ich eben in diesen Bereich der Nutzenergie komme. Die Primärenergieträger, ähm, ähm, die sind eben... Ähm Gekennzeichnet durch eine Situation, wie Sie es hier in diesen Totten-Diagrammen sehen. Also da geht es jetzt darum, was ist die Energie, die aus der Natur kommt und die eben in das System gebracht wird. Und wenn Sie mal anschauen, was ist eigentlich in den letzten 30 Jahren passiert, dann sehen Sie, dass es eigentlich geprägt durch zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung, wir haben einen massiven Mann ein massives Anwachsen ähm, der äh, Erneuerbaren äh, im, Primärenergieverbrauch, äh, im Primärenergieverbrauch. Also Erneuerbare sind stark angewachsen, aber die Systeme aus der Perspektive heraus sind immer noch sehr stark fossil geprägt. Das heißt im Endeffekt 85 Prozent ist basierend auf fossilen Energieträgern oder Kernkraft. Und wenn man sich die einzelnen Bestandteile anschaut, sieht man in die letzten 30 Jahre in Deutschland ist der Verbrauch an Mineralöl recht konstant geblieben im Anteil. Natürlich ist alles runtergegangen, weil die Effizienz gestiegen ist, aber immer noch recht konstant im Anteil, während eben dann der Anteil von Gas zum Beispiel nicht nur eben relativ, sondern tatsächlich auch absolut massiv gestiegen ist. Also es geht nicht nur jetzt um die, den Ausbau der Erneuerbaren, der eben hier sich ja, verhundertfacht hat, in der Zeit, ähm, ähm, aber eben auch um äh, dann die Nutzung von Gas, die eben angestiegen ist in den letzten 30 Jahren. Und das äh, führt eben zu großen Problemen ähm, in der Frage der ähm, ähm, Versorgungssicherheit, ähm, weil wir eben hier dann äh, die Diskussion der Importabhängigkeit haben. Ich will heute nicht viel über ähm, den Klimaschutz sprechen. Können wir dann sicher auch machen, wenn wir möchten. Ähm, aber ähm, wir kennen ein Dilemma, aus der Diskussion um den Klimaschutz, nämlich ähm, der Klimaschutz ist ein soziales Dilemma, Na, wenn jeder äh, nur macht, was für ihn optimal am günstigsten ist, ne, dann kommen in eine Situation, wo ein gesellschaftlich nicht ähm, erwünschter Zustand entsteht, wir äh, verbrennen zu viel fossile Energieträger, weil es große Externalitäten gibt in der Nutzung fossiler Energie, die Kosten ähm, des Klimaschutzes die verteilen sich sozusagen die, die Kosten des Klimawandels die verteilen sich auf viele Köpfe heute und in der Zukunft ne? die Belastungen fallen bei uns an und ähm, deswegen gibt es hier einen großen Anreiz als Freifahrer sich zu verhalten. Aber dieselbe Dilemma gibt es eben auch ähm, bei Import von fossilen Energieträgern. Ja, wenn jeder sozusagen nur auf sich schaut, dann kauft er das, den günstigsten, äh, das günstigste Gas ein, günstigste Öl, günstigste Kohle. Ja, ähm, aber in der Summe kann das dann zu einer Situation kommen, dass wir sehr, sehr stark abhängig sind als Gesellschaft von bestimmten Lieferanten. Und das sehen Sie jetzt hier nochmal aufgezeigt. Also wir haben eben große Importabhängigkeiten, weil wir keine fossilen Energieträger haben, außer der Braunkohle für Mineralöl, Erdgas und Steinkohle. Braunkohle hat Deutschland große Vorhaben, ist eine der größten hat eine der größten Braunkohlereserven der Welt, ja, aber ähm, ähm, eben in den Bereichen Öl, Gas, Kohle, ja, da sind wir auf Importe angewiesen und wir sehen, dass hier die Importanteile sehr unbalanciert sind. Also als eine der Antworten auf diese Fragen der Resilienz würde man eigentlich immer sagen, man braucht Diversifizierung. Ja, und Diversifizierung bedeutet dann, dass wir eben auch aus unterschiedlichen Quellen, ich habe das ja gerade gesagt, unterschiedliche Quellen nutzen, hier unsere Importe decken. Das hat nicht stattgefunden in der Vergangenheit. Jetzt könnte man da sich bei allen tiefer, denke ich, jetzt mit beschäftigen. Ich möchte aber Gas rausgreifen. Warum? Weil, die, weil bei Öl und Kohle man eigentlich relativ globale Märkte hat, sodass der Ausfall von einzelnen, Lieferanten, auch wenn die einen hohen Anteil haben, immer noch besser zu verkraften ist als beim Erdgas. Erdgas ist eben klassischerweise ein sehr lokaler Markt gewesen, der eben erstmal rein aus Pipelines sich entwickelt hat. Und das in letzter Zeit ähm, durch äh, die Möglichkeit, Flüssiggas zu vertretbaren Kosten zu transportieren, überhaupt ähm, überregional geworden ist. Ne? Aber er hat immer noch ein starkes ähm, ähm, lokales Muster und deswegen ist es eben besonders schwierig, wenn man hohe Abhängigkeiten im Bereich des Erdgases hat, weil es eben dann schwierig wird, äh, entsprechend äh, Abhilfe zu finden äh, und äh, umzusteuern. Man hat das trotzdem gemacht in den letzten äh, Monaten, hat man sich viel Mühe gegeben, äh, hier die Gasimporte tatsächlich zu ersetzen. Russland liefert ja seit September kein Gas mehr nach Europa. Und man hat jetzt versucht, je nachdem, wie die Ausgangslage war, in den verschiedenen europäischen Ländern damit umzugehen. Also ähm, ähm, Sie sehen in rosa die Lieferung von Gas in die verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten. Ähm, und Großbritannien. Und Sie sehen, das hat sich im letzten Jahr eigentlich überall verringert. Aber ähm, äh, wie gesagt, das ist vor dem Stopp der Lieferung gewesen. Jetzt kommt kein Gas mehr an. Ähm, und man hat äh, dann, je nachdem, wo man lag, äh, stärker auf äh, Pipeline-Gas gesetzt, zum Beispiel aus Nordafrika, oder ähm, aus äh, Norwegen oder eben auf ähm, Flüssiggas LNG ähm, über die Flüssiggasterminals. Je nachdem, äh, wo man da saß, konnte man eben mehr oder weniger Flüssiggas in Europa bringen. Ähm, man hat auch versucht natürlich heimische Produktion zu nutzen, wenn das möglich war, aber auch das ist sehr eingeschränkt. Wenn man sich anschaut, was kann man also tun, äh, wenn äh, hier die, das, äh, die Importe wegfallen, dann gibt es eigentlich ähm, äh, grob vier Möglichkeiten. Also einmal, ich kann mehr Pipeline-Gas äh, nutzen, also mehr Gas durch Pipelines schicken. Äh, ich kann mehr LNG importieren. Äh, ich könnte auch sozusagen die Speicher mehr entleeren als im Vorjahr. Und das sind sozusagen die Möglichkeiten. Wenn ich die nicht, äh, wenn die nicht reichen, dann kommt äh, weniger. Angebot äh, an die Nachfrager und entsprechend müssten die dann ihren Verbrauch runterfahren. Im März, als ich das abgeschätzt habe, habe ich gesagt, ich denke, wir müssen ungefähr um 30 Prozent unsere Nachfrage reduzieren. Dabei ist es eigentlich ähm, aus meiner Sicht so auch grob geblieben. Was haben wir geschafft in anderen Bereichen? Also hier, ich habe gesagt, die, äh, die Gasversorgung hängt sehr stark an Pipelines. Sie sehen die Pipeline-Systeme hier. Ähm, jetzt sind die alle aus dem Osten weg. Ähm, und dann bleiben eigentlich nur noch die Pipelines aus Norwegen. Mittlerweile gibt es auch eine Pipeline von Norwegen nach Polen. Äh, und die Pipelines aus dem Süden, äh, also aus Nordafrika nach Italien und nach Spanien. Ähm, da hat man tatsächlich etwas mehr, Pipeline Gas bekommen. Der große, die große Änderung waren aber die Nutzung der LNG-Terminals. Die sehen Sie hier in Form von Diamanten. Die LNG-Terminals, die also hier in vielen europäischen Ländern bestehen. Die wurden klassischerweise nicht besonders stark genutzt, weil äh, das äh, LNG eigentlich teuer ist im Vergleich eben zum Beispiel zu dem Pipeline-Gas, ähm, aber äh, manche Länder haben sich eben sehr stark auf LNG schon früh fokussiert. Ähm, Deutschland hat kein LNG-Terminal bisher gehabt, baut jetzt mehrere auf, äh, um hier diesen Ausfall zu kompensieren und wie ich es vorhin gesagt habe, äh, man hat wirklich es geschafft, recht viel LNG nach Europa zu führen äh, um das ausfallende russische Gas zu ersetzen. Ja, Frage natürlich, klappt das im nächsten Jahr wieder genauso? Ähm, äh, war ja auch eine sehr teure Strategie, ähm, die auch, ähm, ich sag mal, dazu geführt hat, ähm, dass man äh, viel Geld ausgegeben hat, um Speicher zu füllen. Sehen hier, wir haben jetzt gerade fast 100% Speicher. Also hat ähm, hier eigentlich seit früher angefangen, mit viel Geld die Speicher zu füllen. Das, war, das, das waren die Zielsetzungen, die die Bundesregierung ausgegeben hat. Man sieht, Speicher sind eigentlich immer ganz gut gefüllt. Ja, ähm, äh, es gab auch schon Zeiten, wo man tiefer lag äh, äh, am Anfang der äh, oder am Ende der Heizperiode. Es gab nämlich auch schon Zeiten, wo man viel besser lag. Ne? Also zum Beispiel letztes Jahr, Russland hat ja schon länger nicht geliefert ähm, im letzten Herbst. Deswegen ist man relativ tief hier rausgekommen. Deswegen ist auch diese zusätzliche Ausspeicherung eigentlich keine Option für Deutschland. Ja, aber man hat vielleicht ein bisschen aggressiv hier eingekauft, ähm, vielleicht mitbekommen, vorgestern waren die Preise auf den Gasmärkten negativ, na, weil keiner mehr weiß, wo er gerade hin soll mit dem ganzen Gas. Die Speicher sind voll. Ähm, äh, die Nachfrage ist recht niedrig augenblicklich. Das wird weit äh, eben überdeckt, äh, auch mit dem Pipeline-Gas. Äh, und deswegen äh, waren hier negative TTF-Preise sogar äh, zu beobachten. Das scheint nicht eine ganz optimale Einspeicher- Politik gewesen zu sein. Wie auch immer, äh, Speicher helfen eben auch. Äh, wir vermuten, dass wir im, no im nächsten Jahr eigentlich durch das Jahr kommen ähm, ähm, und dann wahrscheinlich mit einem relativ kleinen Stand an Speicher wieder loslegen fürs neue Jahr, aber dass man wohl ohne größere äh, Abschaltungen durchs ja kommen, wenn ähm, die neuen LNG-Terminals an, äh, an Bord sind. Das ist eine der Geschichten, ähm, die ist aber gar nicht so wichtig. Das Eigentliche ist, wenn die Nachfrage sinkt. Also Nachfrage ist eigentlich das große, der große Hebel, den man machen muss. Und da gibt es eben hier verschiedene Möglichkeiten, Nachfrage zu reduzieren bei Haushalten in der Stromversorgung und in der Industrie. Es gibt auch verschiedene Abschätzungen, die eben hier versuchen, zu schauen, was sind die Einsparpotenziale. Ich will da gar nicht im Detail drauf eingehen. Als wir damals dieses Papier geschrieben hatten, what if, was wäre, wenn der, der Gashahn zugedreht werden würde, aus Deutschland oder aus Russland, da waren wir eigentlich optimistisch, dass es viele Möglichkeiten gibt, einzusparen. Manche eben sehr schmerzhaft, nicht nur durch Brennstoffsubstitution, sondern eben auch durch Veränderungen der Lieferketten. Ich glaube, das haben wir etwas gesehen. Beim nächsten Mal spreche ich ja über die Preise und Preise haben natürlich hier eine sehr disziplinierende Wirkung, weil die großen Verbraucher, Industrie und Kraftwerke natürlich hier diese hohen Preise schon antizipiert haben und entsprechend die Gasverbräuche auch schon bei der Industrie seit längerer Zeit eigentlich recht stark zurückgegangen sind. Bei den Haushalten, gut, das war der Sommer, da ist nicht viel passiert, ähm, äh, ist äh, erstmal auch nicht so viel zu sehen gewesen. Jetzt ähm, nimmt das etwas äh, bessere Formen an ist aber natürlich auch gerade eine ganz warme Periode ähm, das heißt hier wird man erstmal schauen müssen ob man tatsächlich diese Minderungen äh, in der Nachfrage hinbekommt da spielen viele Dinge eine Rolle nächste äh, Morgen welche ja auch über die ähm, äh, Empfehlungen der Gaspreiskommission äh, reden Gaskommission reden ähm, da wird es auch eine Rolle spielen, äh, ob man wirklich dieses zentrale Instrument, hohe Preise, Senken, Nachfrage, einmal implementiert und zum anderen, ob die Konsumenten das überhaupt verstehen, dass jede Kilowattstunde sich lohnt. Ja, ich will damit eigentlich auch zum Ende kommen. Vielleicht noch ein kurzes Wort. Das können wir aber vielleicht auch dann in der Fragerunde nochmal machen zur langen Perspektive. Also man muss sagen, dass die Infrastruktur, so wie sie heute ist, auch, tatsächlich nicht ausreicht, äh, auch für das nächste Jahr die Gasnachfrage aus dem letzten Jahr zu decken. Das wäre nicht möglich. Ähm, aber ähm, wenn man die Gasnachfrage senkt, dann schon. Und die Infrastruktur wird ja auch ausgebaut. Also das bedeutet, in der längeren Frist werden sich diese Engpässe auflösen. Ähm, wie gesagt, bei der Betrachtung der Preise werde ich das sagen. Ich glaube, wir werden eine Kombination sehen aus stark ansteigendem Angebot und fallender Nachfrage, was bedeuten wird, dass die Gaspreise auch wieder massiv nach unten gehen äh, in drei oder vier Jahren. Das ist auch ein Problem aus meiner Sicht für den Klimaschutz, äh, weil eben dann äh, nicht klar ist, ne, ob wirklich äh, die äh, Kosten äh, für die Fossilen in der langen Frist auch äh, hinreichend hoch sind, um diese Transformation anzustoßen. Ähm, das wird man aber sehen und natürlich wird da auch dann Alternativen zu Gas eine Rolle spielen. Also zum Beispiel der grüne Wasserstoff, ähm, da habe ich auch noch zwei Folien, die können Sie sich dann anschauen. Aber ähm, damit will ich es eigentlich jetzt erstmal bewenden lassen um in die erste Fragerunde gehen. Ja, vielen Dank, Herr Löschel. Wie wir, glaube ich, alle sehen, wir könnten stundenlang über dieses Thema reden, weil das so komplex ist. Ähm, aber ich glaube, das hat schon einen sehr guten ähm, ersten Eindruck gegeben. An dieser Stelle jetzt nochmal die Aufforderung an unser Publikum. Wenn Sie Rückfragen haben, wenn Sie ähm, andere Fragen an Herrn Löschel haben, äh, bitte in, den, in das F A-Tool äh, schreiben. Ähm, mich würde erst mal äh, interessieren, äh, Herr Löschel, im Anschluss an Ihren äh, Vortrag. Wir haben jetzt ja auch in den Nachrichten gesehen, es gibt einen großen LNG-Schiffsstau vor Spanien. Äh, wie Sie gesagt haben, es gibt gerade zu viel LNG und wir können das eigentlich gar nicht abnehmen. Wie sieht es denn eigentlich in Europa aus? Also haben wir ausreichend Importkapazitäten jetzt für, für die nächsten Jahre, dass wir die Gasversorgung absichern können? Und dann die zweite Frage, gibt es denn ähm, mittelfristig ausreichend LNG auf dem Weltmarkt oder wird es äh, da darüber dann auch eine gewisse äh, Konkurrenz geben und vielleicht auch in manchen Ländern zu einem Mangel kommen? Ja, also ähm, wie gesagt, die Infrastruktur, um äh, unsere bisherigen Gaskonsum aufrechtzuerhalten, haben wir nicht. Das heißt, wir haben Engpässe bei den Pipelines und bei den Terminals und wir müssen eigentlich vor dem Hintergrund in der kurzen Frist erstmal runter mit dem Verbräuchen, sonst geht es nicht auf. Das wird auch ein Thema sein für nächstes Jahr, wenn wir eben auch wieder aus so einer niedrigen Situation rauslaufen bei den Speichern und die auffüllen wollen. Da brauchen wir dann eben die neue Infrastruktur, aber wir brauchen eben auch geringere Nachfragen, sonst geht das nicht irgendwie. In der mittleren Frist ist es anders. Es gibt ja viele neue Projekte, die gerade ähm, angestoßen werden, als aus meiner Sicht, wenn dann wirklich die Nachfrage auch langfristig niedriger ist. Wir hoffen ja, dass viele der Dinge, die im Bereich der Energieeffizienz beim erneuerbaren Ausbau und so weiter angestoßen werden, eine langfristige Wirkung auch haben auf die äh, Gasverbräuche. Also wenn das weiter unten ist, dann wird die, äh, die Infrastruktur sicher ausreichen ja, und sie wird sogar äh, übermäßig sein. Also ich äh, kann mir gut vorstellen, dass wir die Infrastruktur dann wirklich auch nur zum Teil nutzen werden. So viel Gas brauchen wir gar nicht. Ja, aber wir brauchen es äh, wahrscheinlich als Versicherung, äh, um Energiesouveränität abzusichern äh, in der Zukunft. Äh, nicht, dass wir das eben nutzen und voll ausnutzen, sondern dass wir es in der Hinterhand haben, na, wenn eben hier wieder Probleme auftreten. Mittlerweile muss man sagen, gilt es ja auch im Rahmen des europäischen leider. Es gibt ja große Diskussionen, wie weit der Binnenmarkt überhaupt äh, da noch hält dann auch. Ähm, äh, deswegen macht man das jetzt eben auch etwas nationaler. Das sollte man, wie gesagt, dann nicht machen in der Bewältigung dieser Krise. Aber wie gesagt, es ist eine, es ist eine Versicherung ne, für zukünftige Schocks sozusagen, äh, die uns dann weiterhilft. Ja, das ist auf jeden Fall interessant, dass die die Infrastruktur sogar als äh, zu viel dann in, in Zukunft äh, bewerten. Das äh, ist, glaube ich, für, für viele auch ein neuer Aspekt in der Debatte. Ähm, ich würde mich jetzt mal äh, zu meinem Kollegen äh, Stefan drehen und fragen, ähm, ob wir Fragen aus dem Publikum haben und ob du uns ein paar davon in die Diskussion geben könntest. Ja, also es gibt, nachdem sich diese erste Verwirrung aufgelöst hat, jede Menge Fragen aus dem Publikum. Es gibt jetzt schon so viele, dass ich mit dem Lesen noch gar nicht ganz hinterhergekommen bin und stelle jetzt einfach mal äh, die ersten zwei, drei Fragen, die alle mit äh, den LNG-Terminals zu tun haben. Da gibt es einmal die Frage, ähm, sind die aktuell von der Bundesregierung geplanten LNG-Terminals umrüstbar auf Wasserstoff? Und dann die zweite Frage ist, Europa kauft aktuell massiv LNG auf dem Weltmarkt. Gerade die Tankerkapazitäten werden ja nicht im gleichen Maß steigen. In welchen Weltregionen wird hieraus voraussichtlich ein Mangel entstehen? Und die, eine dritte Frage, die auch mit LNG zu tun hat, woher kommt das LNG-Gas, das wir einkaufen? Ja. Aus welchen Weltregionen? Ja. Okay, also ich sage mal, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie wir das russische Gas ersetzen, waren wir eigentlich viel, waren wir eigentlich skeptisch, ne? ob man in der kurzen Frist viel LNG-Gas bekommen kann. Warum? Die meisten Anbieter haben langfristige Verträge mit spezifischen Zielländern. Das heißt, es ist ganz schwierig, freie Verträge zu sichern. Und das einzige Land, das im größeren Umfang nicht gebundene Verträge ermöglicht, also so eine Art Swing Producer oder so, das ist die USA. Ja, das heißt, in der kurzen Frist war jetzt neben der Ausweitung der Lieferung aus Norwegen eigentlich die hauptsächliche Strategie, LNG aus den Vereinigten Staaten zu bekommen, weil da eben noch ungebundene freie Kapazitäten für Verträge sind. Ähm, kann man das weitermachen? Ähm, ja, also wie gesagt, auf dem Niveau, wo wir heute sind schon, aber das wird nicht ausreichen. Kann man es ausweiten? Das wird sehr schwierig, na, weil natürlich es hier äh, unterschiedliche ähm, Anreize gibt. Ähm, der äh, LNG-Verkäufer mag natürlich langfristige Verträge abschließen über sein Gas, äh, um hier Sicherheit zu haben. Äh, die deutschen Unternehmen wollen das nicht, weil wir wollen ja 2045 klimaneutral sein. Äh, wenn ich jetzt den klassischen Vertrag über 20 plus Jahre aufsetze, ja, dann bin ich im, äh, in den 2040er Jahren, ja, äh, bis dieser Vertrag ausläuft und da müssen wir eigentlich schon aus den Optionen weitestgehend draußen sein, äh, was bedeutet, äh, da gibt es eben äh, wirklich ein Problem der Fristigkeiten, also ich glaube, die Terminals sind nicht so das Problem, also die werden halt einfach nicht genutzt werden dann oder so, das Problem ist, äh, gelingt es kurzfristigere Verträge abzuschließen in großen Mengen, äh, um die Terminals so zu füllen, dass wir in den nächsten äh, drei bis vier Jahren, wo solche Knappheiten noch da sind, äh, tatsächlich genug Gas bekommen, bevor dann all die anderen Optionen zutreffen, die uns helfen, äh, weniger Gas nachzufragen. Also wie gesagt, das, das ist glaube ich die Herausforderung. Ich meine, wir sprechen ja jetzt erstmal über Terminals, die recht ad hoc gemacht werden. Das sind schwimmende Flüssiggasterminals, also eigentlich Schiffe, die anliegen. Also da passiert jetzt, ich sage mal, relativ wenig bei der Anlandung. Natürlich dann bei den Pipelines und den Lagern schon. Und das wird eigentlich auch immer so gedacht, dass es Wasserstofffähig ist. Sozusagen. Also in der Beziehung wird das mitgedacht. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal eine Kurzfristlösung. Da werden jetzt erstmal reine, variable, flexible Anlandemöglichkeiten geschaffen für Schiffe, um solche kurzfristigen Optionen zu eröffnen. Aber recht umfangreich, also etwa in der Hälfte von Nord Stream 1. Also das ist schon viel eigentlich. Was ja vielleicht in dem äh, Zusammenhang auch äh, interessant ist, dass jetzt aktuell kurzfristig Deutschland auch tatsächlich so viel für LNG-Gas bezahlt hat, dass wir Langfristverträge von anderen Ländern durchkreuzt haben. Also, dass dann quasi Lieferanten willens waren, ihre Langfristverträge mit anderen Ländern ähm, aufzukündigen, um eben dann nach Deutschland zu liefern, weil wir eben so viel für dieses Gas äh, bezahlt haben, weil es ja eben darum ging, die, die Speicher zu befüllen. Ähm, vielleicht könnten Sie noch was zu den, wenn wir jetzt schon bei den LNG-Terminals sind, zu der Frage der wasserstoff readiness äh, sagen. Also inwiefern ist die Infrastruktur, die wir haben und die wir jetzt auch noch bauen für den Gasimport, ähm, umrüstbar dann später auf grünen Wasserstoff? Ja, also wie gesagt, die Infrastruktur, die wird äh, in der Beziehung Wasserstoff-Ready sein, ähm, äh, weil das, das betrifft ja jetzt neue Pipelines, die eben in der Anbindung gebaut werden und potenzielle Lager. Aber, aber wie gesagt, das, das ist eigentlich, ist jetzt aus meiner Sicht für die aktuellen Planungen nicht so relevant. Das ist erst, wenn man größere stationäre Terminals baut. Da wird das eigentlich spannend. Das ist aber jetzt noch nicht der Fall augenblicklich. Und man muss auch natürlich dazu sagen, wir sehen eben auch, also ich habe ja gerade schon gesagt, die Strategie war jetzt vielleicht, äh, nicht ganz optimal, ne? äh, weil ähm, von den Dimensionen her wäre es eben besser gewesen, sich relativ früh auf die Nachfrage zu stürzen. Das Potenzial von Nachfragespeicher, äh, von Nachfragesenkungen ist viel größer als die Frage, ob ich jetzt 90 oder 93 oder 95 Prozent eingespeichert habe. Ne? Äh, wir haben eigentlich immer hohe Einspeicherstände so äh, Also weil es Sinn macht, äh, einzuspeichern vor dem Winter, äh, auch für die Verantwortlichen. Da hat man jetzt eben sehr viel Wert drauf gelegt, das ganz voll zu machen. Und das war sehr, sehr teuer. Hat auch viel Gas weggekauft sozusagen ne, aus anderen Regionen. Okay, die können sich jetzt dann kostenlos bedienen oder sogar zu negativen Preisen. Aber das hat natürlich zu einigen Verwerfungen global geführt, weil wir kaufen im Endeffekt natürlich vielen Ländern aus Asien gerade das Gas weg irgendwie. Die sind eben normalerweise da sehr stark auch bedient worden. Und man sieht auch, dass die Preise sich eine lange Zeit recht stark auseinanderentwickelt haben. Also die europäischen Preise viel höher waren als die Preise zum Beispiel in Japan. Japan, das hat sich jetzt wieder, oder im asiatischen Raum, das hat sich jetzt wieder ein bisschen zusammengebracht irgendwo, ne? Also in der Beziehung, wenn wir morgen vielleicht auch über Versorgung, über äh, Wettbewerbsfähigkeitsfragen stellen, äh, sprechen, also mit dem asiatischen Bereich ist es vielleicht kein Problem. Wir hängen gerade am gleichen Preis sozusagen, aber mit den USA ist es ein großes Problem, weil das ist unser hauptsächlicher Lieferant mit sehr günstigen Gas-Erzeugungsoptionen äh, äh, und dann auch einem großen Auseinanderfall der Gaspreise. Ja, ähm, Stefan, vielleicht könntest du uns äh, noch mal zwei, drei Fragen aus dem äh, Chat nennen, bevor wir dann zum äh, zweiten Vortragsteil kommen. Wir sind ja leider zeitlich heute Abend en eng gestrickt, aber ähm, wir haben noch für ein paar Fragen Zeit. Äh, ja, es wird halt ähm, rege diskutiert äh, über Alternativen beziehungsweise wie diese Versorgungskapazitäten oder Engpässe ausgeglichen werden könnten. Und dann gibt es die Frage, ob Deutschland selbst ins Fracking einsteigen sollte. Dann schreibt die Person, die hier fragt, wenn ich richtig informiert bin, dann können wir die ersten nennenswerten Fördervolumen in 18 bis 24 Monaten erwarten, wenn wir jetzt anfangen. Bis dahin wird sich sicherlich die Gasnachfrage verändert haben und wir haben besser ausgebaute Beschaffungsmöglichkeiten als heute. Das äh, wäre eine Frage und dann noch äh, eine zweite Frage beim grünen Wasserstoff stellt sich die Frage, woher dieser wann und mit welchem Wirkungsgraden herkommen soll und kann? Also was da so der, äh, der Zeitrahmen wäre und dann, also die Frage wurde ja schon beantwortet, dass das mit den bestehenden Gasleitungen grundsätzlich machbar wäre, dass die auch Wasserstoff transportieren könnten. Ja, also wie gesagt, dieses Infrastrukturproblem, ähm, dann mit den Leitungen, halte ich für nicht so ähm, entscheidend. Ich glaube, das kann man relativ gut dann auch ähm, umsetzen. Äh, was ein bisschen das größte Problem ist, ist, die beim grünen Wasserstoff äh, tatsächlich die Menge nach Europa zu bringen, weil die gibt es noch nicht äh, augenblicklich global. Das heißt, die müssen erst noch entwickelt werden und ähm, ähm, da spielt auch jetzt Effizienz erstmal keine große Rolle, ne, sondern das ist im Endeffekt nur äh, für die Bereiche überhaupt relevant, ne, wo eben keine sinnvolle Elektrifizierungsstrategie gefahren werden kann. Nur die werden bereit sein, überhaupt so hohe Preise zu zahlen für den Wasserstoff. Und der wird erzeugt werden in Regionen, wo eben große Verfügbarkeiten von Erneuerbaren da sind. Aber wie gesagt, das wird nicht sein, was in einem größeren, nennenswerten Maßstab überhaupt in dem Jahrzehnt zur Verfügung stehen wird. Ne, wir sehen das ja, es kommen jetzt die ersten Ladungen von grünem Ammoniak. Das wird die, ist die erste Tranche, äh, die kommt. Äh, ist ein, die Syntheseprodukte sind einfacher zu produzieren ähm, zu liefern, weil äh, da schon Infrastruktur aufgebaut ist. Ne? Es gibt ja eine Ammoniak-Wertschöpfungskette. Äh, äh, das heißt, da ist alles schon da. Schiffe, äh, Verladestationen und so weiter. Das gibt es alles. Aber äh, Wasserstoff nicht. Äh, und das muss alles neu entwickelt werden. Die erneuerbaren Ausbauten gibt es auch nicht. Also da, da muss wirklich ganz viel passieren, dass das eine Option ist, die man auch äh, beschreiten kann äh, für die Zukunft. So, jetzt habe ich noch eine spannende Frage verpasst, die war... Zum Thema Fracking und inwiefern... Ah ja, Fracking. Das super. Ja, ja, genau. Also wir kommen jetzt gleich noch zu den äh, Themen, die jetzt in der kurzen Frist, glaube ich, nicht helfen. Da, äh, da komme ich nachher beim Strombereich noch dazu. Ähm, aber äh, Fracking ist natürlich auch ein beliebtes Thema. Also äh, Fracking, äh, glaube ich, äh, ich glaube, also auch da würde ich jetzt mich wundern, wenn das... Äh, in den nächsten paar Jahren eine Option ist. Also ähm, ich habe mit mehreren Unternehmen gesprochen. Ähm, kein Mensch möchte in Deutschland fracken, ähm, weil eben der öffentliche Widerstand das so stark ist. Das ist ein hoher reputationaler Schaden für die Unternehmen potenziell, die da beteiligt sind. Das ist ja auch keine kleine Operation. Man muss sich ja vorstellen, dass Fracking eben bedeutet, man wird wahrscheinlich sowas wie 2000 Bohrlöcher in Deutschland irgendwie brauchen in der Breite. Die sind dann auch nur ein, zwei Jahre verfügbar, dann muss man wieder neu ansetzen und so. Also ähm, das ist eben mit großem Aufwand verbunden. Es ist eigentlich eine neue Industrie. Wir haben überhaupt keine Erfahrung damit, äh, ehrlich gesagt. Man müsste eine neue Industrie aufbauen, die dann die komplette Infrastruktur äh, da äh, mitbringt oder mit aufbaut. Äh, abgesehen davon, dass es ja auch gesetzlich alles äh, erstmal weggeräumt werden müsste. Also da sehe ich jetzt, ehrlich gesagt keine äh, besonderen äh, großen Optionen. Ich muss auch dazu sagen, auf Fracking natürlich, also ich habe jetzt da gar nichts also prinzipiell dagegen oder so, ne? aber ähm, das Problem wird auch sein, wenn die Gaspreise wieder runtergehen, wird es natürlich auch rasch wieder unattraktiv. Ne? Fracking ist schon auch teuer ähm, und äh, jetzt muss wir mal sehen, ob das dann äh, tatsächlich sich auch äh, bewahrheiten kann in der längeren Frist, ob die Preise so hoch bleiben. Äh, mir scheint das eine Sache zu sein, die eher langfristig äh, eine Option wäre und ich glaube, da wollte man ja eigentlich eher versuchen, aus dem Gaskonsum etwas stärker rauszugehen. Ne? Deswegen finde ich das nicht attraktiv. Genau und vielleicht ähm, ist das auch eine gute Überleitung zu Ihrem zweiten Vortragsteil, denn bevor wir jetzt über so Optionen wie ähm, Atomkraft, äh, Streckbetrieb und Fracking sprechen, die ja jetzt auch wirklich kurzfristig für die Versorgungssicherheit keinen Beitrag leisten, ähm, können wir ja vielleicht dann nochmal einen Blick auf äh, den Strom und vor allen Dingen auch die erneuerbaren Energien äh, werfen, wo wir ja tatsächlich noch ein bisschen Potenzial haben. Ich habe noch ganz viele Fragen eigentlich, sowohl zu den Auswirkungen auf die äh, Industrie ähm, als auch für ähm, Einsparungen und wie die verwirklicht werden können. Aber wie gesagt, wir sind zeitlich begrenzt. Deswegen würde ich Sie bitten, jetzt den zweiten Vortrag gerne zu starten und wenn es geht, sich kurz zu halten, weil wir dann auch gerne da noch ein bisschen Fragen zulassen möchten. Genau. genau. Also ich habe gesagt, wir haben es gerade Energiesicherheit mit Rohstoffen gemacht im globalen Kontext. Jetzt wollte ich noch was sagen zur Versorgungssicherheit der Stromsysteme, also der Frage, ähm, haben wir äh, jetzt ausreichend Strom und haben wir die entsprechende Infrastruktur, die den Strom äh, von dem Angebot, äh, von den Anbietern zu den Nachfragern bringt. Ähm, auch da erstmal will ich anfangen mit einer, einer kurzen Betrachtung, wie schaut eigentlich die Nettostromerzeugung nach Energieträgern aus in Deutschland. Ähm, also da sieht man, der Stromverbrauch selber ist recht gleich geblieben. Also der ähm, Primärenergieverbrauch ist ja gesunken, auch nicht viel, aber doch gesunken. Beim Strom ist der äh, recht gleich geblieben. Ähm, da gab es jetzt aber einen recht großen Aufwuchs bei den Erneuerbaren. Ähm, Im ersten Halbjahr ja über 50 Prozent. Das ist jetzt 2021, was eben kein so ein, äh, gutes Erneuerbarenjahr war. Ja, und äh, hier also äh, eine andere Situation als für das gesamte Energiesystem. Äh, Erneuerbaren mit einer großen Rolle, auch Gas. 16 Prozent in der Stromerzeugung noch genutzt. Wir haben noch einen Teil Kernenergie, der ist jetzt dieses Jahr nochmal halbiert, weil wir eben sechs Kraftwerke im letzten Jahr hatten, drei jetzt noch vier Gigawatt, und die eben Ende des Jahres ähm, äh, dann äh, zum Abschalten vorgesehen waren, jetzt noch ein bisschen weiterlaufen werden äh, bis früher nächsten Jahres. Ähm, daneben aber Kohle, äh, Steinkohle, Braunkohle, die sind stark zurückgegangen. Ähm, in der Erzeugung des Gases ungefähr gleich geblieben, Erneuerbare sind stark ausgebaut. So ein bisschen die Sicht ähm, auf die Stromerzeugung. Jetzt haben wir äh, uns Fragen, wie schaut es denn äh, mit der... Versorgungssicherheit bei Strom aus, dann kann man, macht man häufiges so, dass man sich erstmal die sogenannte Leistungsbilanz anschaut. Also wir haben beim Strom die Perspektive, dass die Einspeisungen von Strom zu jedem Zeitpunkt den Ausspeisungen entsprechen müssen. Ja, äh, das bedeutet, ich muss mir anschauen, ne, also gibt es da genug Kraftwerksleistung, ja, genug Kraftwerke, die eben hier Strom produzieren können und äh, können die das auch gesichert tun? Ja, also äh, im Sinne der gesicherten Leistung äh, kann ich auf diese Kraftwerke zurückgreifen. Ja, also kann sie jederzeit abgerufen werden ohne Schwankungen für beliebig lange Zeit. Ja, unter Berücksichtigung von Ausfallzeiten äh, muss eben dann diese Kraftwerksleistung zur Verfügung stehen ähm, und äh, die muss eben ausreichen, um die äh, Höchstlast äh, bei äh, normalen oder außergewöhnlichen Anforderungen zu decken. Ja? Ähm, der, die Differenz zwischen eben jetzt dieser äh, gesicherten Leistung und der Höchstlast äh, mit außergewöhnlichen Anforderungen, das ist sozusagen jetzt die freie Leistung, die freie Reserve. Und solange die äh, positiv ist, ja, äh, solange äh, sind wir beruhigt, was die Versorgungssicherheit angeht, weil eben äh, man dann äh, genug hat, äh, benötigte Leistung hat zur Aufrechterhaltung dieses Gleichgewichts zwischen Stromerzeugung und Strombedarf. Ja, jetzt habe ich gesagt, das ist die Leistungsbilanz, so wie sie zum Beispiel von Übertragungsnetzbetreibern erstellt wird, um zu schauen, wie stabil ist das. Stromsystem, das Stromsystem, die, die, den Bericht zur Leistungsbilanz habe ich auf der rechten Seite eben mal gezeigt, mit dem Beispiel mit Kohleausstieg. Wenn Sie gute Augen haben, dann sehen Sie hier nochmal die einsetzbaren Leistungen, dann die gesicherten Leistungen drunter, dann die Nachfrage. Da schaut man dann sich das an zu ganz kritischen Zeiten, also zu bestimmten Stunden, wo eben besonders hohe Nachfrage auf besonders geringe Erzeugung kommt. Und ähm, schaut sich dann natürlich auch nur an, wie schaut es eigentlich im europäischen Verbund aus? Ja, ich muss ja nicht alles äh, decken, sozusagen aus meiner eigenen gesicherten Leistung, ja, sondern ich kann eben schauen, wenn ich äh, so eine Jahreshöchstlast habe, irgendwann im Februar oder so, gibt es da eben auch Möglichkeiten, dann aus dem Ausland zum Beispiel ähm, äh, entsprechende Leistung zu beziehen. Ja? Also ähm, äh, hier entweder schon kontrahiert oder frei dazuzunehmen. Also das bedeutet, wir schauen uns sozusagen, wenn wir jetzt die Versorgungssicherheit hier anschauen, schauen wir uns erstmal an, was gibt es denn an Stromerzeugung. Und wie gesagt, nachher komme ich noch dazu, wie das eigentlich ausschaut bei mehr Erneuerbaren. Aber wir sind jetzt ja eben in einem System, was sehr stark noch davon abhängt, dass es eben auch auf entsprechend regelbaren... Fossilen Kraftwerken basiert, das Pendant zu dem, was wir vorhin gesagt haben, sind hier die ähm, Kraftwerke, die betrieben werden mit grünem Wasserstoff. Ja, aber es gibt eben auch noch andere Flexibilitätsoptionen, die uns dann helfen werden, die erneuerbaren aus zu regeln. Ähm, komme ich aber gleich dazu. Also wie gesagt, Stromerzeugung, kann man sich dann anschauen, was sind eigentlich die Erzeugungsleistungen, wo sind die auch verteilt? Das ist auch eine wichtige Geschichte, weil wir sehen, die Erneuerbaren, also Wind insbesondere, ist halt stark im Norden konzentriert, die Nachfragen sind stark im Süden, was bedeutet, wir haben auch automatisch jetzt nicht nur nachher ein zeitliches Problem, also strukturierende Einspeisung muss eben abgeglichen werden ähm, mit der Nachfrage, sondern wir haben auch ein räumliches Problem, also äh, Einspeisung im Norden muss unter Umständen abgeglichen werden mit Nachfrage im Süden. Also räumlich und zeitlich fallen die Dinge immer weiter auseinander und das ist natürlich nicht nur in Deutschland der Fall sondern im europäischen Kontext. Also äh, wir haben äh, eben auch augenblicklich ein starkes Problem auf dem Strommarkt, weil äh, wir äh, Ausfalle, Ausfälle haben von französischer Kernkraft, weil wir Ausfälle haben von Wasserkraft im äh, milden Sommer ähm, und das wurde ja, dann wieder ausgeglichen, teilweise eben durch Sonne und Wind, aber auch durch mehr Kohleverstromung in den letzten Monaten und auch durch mehr Einsatz von Gas, was natürlich besonders schmerzhaft ist in der augenblicklichen Situation. Wir haben eine Diskussion über die, ähm, den Ausstieg aus der Kernenergie. Das würde ich mal eigentlich ein bisschen aufheben fürs nächste Mal. Ähm, aber klar ist, die Kernenergie, das sind hier diese äh, vier GW, ähm, die ähm, ähm, auf dem Markt zur Verfügung stehen. Wenn die wegfallen, ja, äh, dann muss eben Nachfrage hier äh, von anderen Kraftwerken bedient werden, also wahrscheinlich von und Gaskraftwerken, wenn es teuer ist. Und dann bedeutet es eben, ich habe einen höheren Gasverbrauch äh, und ich habe äh, höhere Preise, na, weil die Nachfrage eben entsprechend dann äh, bedient werden muss aus diesen Kraftwerken hier raus. Ähm, und das ist natürlich eine wichtige Diskussion gewesen, ähm, äh, die geführt wurde, aber ich aus meiner Sicht etwas ähm, zu laut, denn wir haben ja nicht nur die Kernkraftwerke, sondern wir haben auch ähm, natürlich viele Kohlekraftwerke in der Reserve. Sie kennen die Planung zum Kohleausstieg, die werden jetzt angepasst. Ähm, hier sind viele Kraftwerke auch schon rausgegangen. Die sollen jetzt noch etwas länger da bleiben ähm, ähm, und sollen dafür dann später schneller aus der Kohle herausgegangen werden. Ähm, also so die revidierten Kohleausstiegspläne. Also äh, man hat eben viele Kraftwerke, der Stresstest der Übernahrungsnetzbetreiber hat es auch nochmal gezeigt. Steinkohlekraftwerke, Braunkohlekraftwerke, die in der Sicherheitsbereitschaft oder in Reserven stecken, ja, und die dann wieder an den Markt kommen können, ähm, um uns zu helfen, diese augenblicklichen Engpässe zu äh, überstehen und natürlich auch immer helfen können, die Gaskraftwerke sozusagen aus dem Markt zu schieben, dass die eben nicht mehr gebraucht werden. Das spart Gas und senkt dann auch die Preise. Ja, aber was, was ist eigentlich die Anforderung? Ich, ich habe gesagt, diese Leistungsbilanz, die schaut ja sozusagen jetzt da nur grob drauf. Äh, Im Endeffekt, habe ich gesagt, äh, ist es augenblicklich noch so, dass sich Energie, elektrische Energie, eben nur in bestimmten Grenzen speichern lässt. Äh, das wird irgendwann mal anders sein äh, und das muss auch anders sein. Äh, aber solange das äh, noch nicht so ist, braucht man eben diese äh, Pufferung zwischen den äh, Erneuer Bahn und den Nachfragen. Sie sehen den Strommarkt jetzt als Snapshot von Deutschland hier ähm, in Gelb die PV-Erzeugung, in Blau äh, die, die Onshore-Winterzeugung, in Dunkelblau die Offshore-Winterzeugung. Das ist der letzte Monat, also ähm, 26. September bis 26. Oktober 2022. Und Sie sehen in Rot äh, die Nachfragen. Ja, Sie sehen, die fluktuieren so mit Tagesmuster und ähm, auch wochen, wochenweise, also unter der Woche höhere Nachfragen als am Wochenende. Und Sie sehen, ähm, dass es dann immer noch so ein Delta gibt zwischen den Erneuerbaren und der Nachfrage. Und dass es eben dann die konventionellen Kraftwerke sind, die werden dann angeworfen oder abgeschalten. Und Sie sehen, in vielen Stunden sind die Erzeugung ist die Erzeugung höher als die Nachfrage. Das sind dann also Zeiten, wo wir Strom exportieren. Aber es gibt auch Zeiten hier ne, zum Beispiel, da ist die Nachfrage größer als das Angebot da importieren wir Strom. Also die Frage ist dann natürlich, wie, was machen wir eigentlich hier mit dem grauen Bereich, also hier mit der Residuallast, also wenn wir eben die Erneuerbaren nehmen, was bleibt noch über, was zu decken ist. Und das ist eine Frage, die sich dann eben um die Integration von in Erneuerbaren kümmert, wo es eben jetzt verschiedene Probleme gibt, die zu überwinden sind. Also zum Beispiel die äh, Frage: äh, Gibt es kurzfristige Abweichungen zwischen eben der Voraussagen äh, von Angebot und Nachfrage, ne, wo ich dann äh, balancieren muss? Äh, gibt es Probleme äh, über äh, die Verfügbarkeit der Erneuerbaren wegen fehlenden Netzausbau, also Stro äh, netzbezogene äh, zusätzliche Probleme bei der Integration, was jetzt hier unter Grid Costs steht? Ja, äh, oder ähm, äh, hat man äh, hier eben ähm, äh, die, muss man hier eben schauen, dass wir ähm, solche Überproduktionen zum Beispiel in Griff bekommen ähm, oder äh, vielleicht auch ähm, Backups schaffen, ähm, um das System stabil zu halten, also im Sinne dieser Profiling Costs. Also all das äh, spielt eine Rolle und ich werde es kurz jetzt mal äh, darstellen, wie sich das ausspielt. Das eine habe ich gesagt, man braucht äh, einen massiven Ausbau der Netze, weil eben der erneuerbaren, sehr stark hier ausgebaut worden sind ähm, und werden. Ähm, also wenn wir haben ja die Offshore-Pläne, die Onshore-Pläne, PV ist relativ einheitlich über Deutschland verteilt, ja, aber man hat hier große Nachfragen im Süden. Also man braucht im Endeffekt ähm, mehr Netze, um von ähm, Nord nach Süd zu kommen. Ähm, wenn, äh, wenn man sich das anschaut, dann betrifft das eben sowohl die Übertragungsnetze als auch die Verteilnetze äh, mit entsprechenden Investitionen in die Netzinfrastruktur, um eben Angebot und Nachfrage räumlich, ja, aber auch zu jedem Zeit zusammenzubringen, ne? weil die Verteilnetze äh, gilt das eben dann äh, parallel und ähm, man hat eben dann die Aufgabe, diese Systemstabilität äh, sicherzustellen, also erstmal auf der Ebene ähm, äh, der, ähm, äh, der äh, Bilanzkreise ja, äh, zu schauen, äh, wie, äh, wie kommt Angebot und Nachfrage hier in jedem Moment zusammen. Das ist die Aufgabe der Bilanzkreisverantwortlichen, ne, die eben sicherstellen müssen, dass all ihre Nachfragen, die Sie sehen, durch entsprechendes Angebot hinterlegt sind. Und dann eben eine äh, Stufe drüber äh, der Übertragungsnetzbetreiber, die das System stabil halten müssen, wenn es eben hier zu Abweichungen kommt. Und man hat eben verschiedene Instrumente, um dieses System stabil zu halten. Also einmal eben äh, über äh, entsprechende äh, Regelreservearten. Also das sehen wir hier unten. Ähm, das heißt, wenn ich hier ähm, entsprechende Abweichungen habe über äh, Primär-, Sekundär- und Minutenreserve, einzuspringen, um das System sicher zu halten, aber dann auch über andere Maßnahmen, die eben hier helfen, diese Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Also hier sieht man nochmal die verschiedenen Maßnahmen, die die Übertragungsnetzbetreiber auch diskutieren, also im Sinne zum Beispiel von Redispatch-Maßnahmen, also das bedeutet, ich habe einen Netzengpass, ähm, ich habe ähm, jetzt gehandelt auf dem Markt, ja, ähm, wie gesagt, äh, mein, äh, mein Matching- hat hier stattgefunden, aber ich habe festgestellt, dass es einen physischen Engpass gibt und ich kann den Strom gar nicht transportieren, weil ich hier so eine Engpasssituation in den Nord-Süd-Transport habe zum Beispiel. Ja, Dann muss der Übertragungsnetzbetreiber eingreifen und der muss dann eben ähm, Kraftwerke, äh, die vor dem Engpass sind, runterregeln, weil die können gar nicht mehr in den Engpass reingehen und hinter dem Engpass hochregeln, weil dort gibt es eine hohe Nachfrage. Ja, und die muss ich wieder zusammenbringen. ja, Also äh, eine Möglichkeit, ähm, damit umzugehen. Ich kann auch diese Kraftwerke in den Reserven, ich habe es bei Kohle vorhin gesagt, wieder rausholen, ja, ähm, um äh, solche Engpässe ähm, aufzufangen, also Vorhaltung und Einsatz von ähm, äh, Netzreserve. Kapazitäten, Kraftwerkskapazitäten, oder ich kann eben hier äh, Einspeisemanagement machen. Also die äh, Frage eben ähm, äh, zu schauen, wie äh, möchte ich eigentlich die verschiedenen ähm, äh, Technologien einspeisen lassen und regle ich zum Beispiel äh, erneuerbare Energien ab. Ja, all das sind Maßnahmen, um das System stabil zu halten. Ich habe gesagt, in der Zukunft äh, wird es eben dann bedeuten, dass man, weil man die Fluktuation hat, eben äh, prüfen wird, was kann ich stärker flexibilisieren. Ich habe eine Flexibilisierung vorgestellt, das sind die Netze, also Netzausbau flexibilisiert eben über die Räume. Das heißt, es findet sich dann im europäischen Kontext ein Ort, an dem Strom mit Erneuerbaren erzeugt wird, auch wenn bei uns vielleicht gerade eine Flaute ist. Die, der Strom kann dann eben über die Netze auch zu uns kommen. Eine andere Flexibilisierung ist, dass die Nachfrage stärker flexibilisiert wird. Das heißt, ich schaue, dass ich Nachfrage dem Angebot folgen lasse. Nicht wie bisher Angebot der Nachfrage, die Kraftwerke einfach so hoch und runter fahren, dass sie diese Nachfragemuster, die ich gezeigt habe, nachfahren, sondern ich mache es andersrum. Ich schaue, dass die Nachfrage stärker dem Angebot folgt. Und das Angebot, das hängt eben ab von Sonne und Sonne und Wind ja Oder ich versuche eben, äh, diese zeitliche Entkopplung hinzubekommen über Speicher, kürzer Frist, also hier, das wäre ein Stromspeicher, oder eben über längere Frist, das wäre eben die Nutzung von Wasserstoff. Und ich habe gesagt, ähm, da könnten dann eben solche ähm, Kraftwerke, also Gaskraftwerke oder Gasturbinen, die mit Wasserstoff laufen, äh, eben auch eine Möglichkeit sein, äh, solche Fluktuationen, Dunkelflauten, wo also über längere Zeit kein Strom und kein Wind läuft, ähm, zu, äh, aufzufangen. Man muss sagen, die Versorgungssicherheit im Stromsystem ist sehr hoch. Also äh, wir haben eigentlich äh, Versorgungsunterbrechungen etwa von zehn Minuten. Das ist auch in der Vergangenheit eigentlich immer besser geworden. Wir hatten eigentlich keine, haben eigentlich keine Stromengpässe oder so, ne, sondern wir haben eigentlich viel Strom im System immer gehabt. Ähm, deswegen wenig Versorgungsunterbrechungen. Ähm, in der Zukunft äh, macht man sich etwas Sorge, ne, weil mit der Abschaltung der äh, regelbaren ähm, äh, Energieerzeugungstechnologien da natürlich Unwuchten ins System kommen könnten, insbesondere wenn eben äh, die, äh, der Ausbau der Netzwerke nicht gleich schnell auch stattfindet und äh, man auch, ich sag mal, in den anderen Optionen, also Speicher zum Beispiel oder äh, bei der Nachfrage äh, keine Fortschritte macht, wie es augenblicklich ausschaut. Na, dann wird natürlich diese Frage von Systemstabilität und Systemdienstleistungen nochmal anders gestellt, insbesondere dann, wenn äh, der große Ausbau der Erneuerbaren, äh, der eben auch notwendig ist, äh, in der Form gar nicht äh, stattfinden kann ähm, oder gar nicht stattfindet äh, wie wir den eigentlich augenblicklich gerne haben möchten ja. okay ähm, soviel vielleicht zum zweiten Teil äh, und dann wir wieder ja. ja vielen äh, Dank Herr Löschel ähm, und auch hier wieder ist die Zeit eigentlich zu knapp, um auf alle äh, interessanten und auch ja gerade wichtigen Aspekte einzugehen. Ich würde äh, angesichts der fortgeschrittenen Zeit direkt an äh, Stefan übergeben und ihn bitten, dass du uns äh, zwei, drei Fragen aus dem Chat äh, vorliest. Dann äh, könnten Sie, Herr Löschel, die äh, leider auch eher kurz beantworten, äh, weil wir ja dann äh, gegen 19.30 Uhr zum Ende leider schon kommen müssen. Also ähm, es ging vielen äh, Zuschauenden ähm, um die Frage der äh, erneuerbaren Energien und der damit zusammenhängenden Schwankungen. Ich lese mal eine Frage als Beispiel vor. Wie können die Schwankungen in der Erzeugung von Strom bei Erneuerbaren ausgeglichen werden? Ist das kostengünstig realistisch oder brauchen wir erst noch Innovationen, die es noch gar nicht gibt? Und dann geht es hier weiter zum Thema Versorgungssicherheit bei Strom, wenn ein Mittel bis langfristige Versorgung mit Tunnel Prozent erneuerbarem Strom. Das Ziel ist, welche Speichertechnologien werden mittel- und langfristig gebraucht, um die Grundlastversorgung sicherzustellen? Und wie lange wird das dauern, um diese Kapazitäten aufzubauen? Das wären jetzt zwei Fragen, wo es äh, um die Möglichkeit, die Perspektive geht, der Versorgung mit 100 Prozent erneuerbarem Strom ja. und speichern. Ja. Genau, 100% erneuerbare, das kommt ja bald. Ne? 2035 wollen wir das ja geschafft haben, müssen wir mal schauen, wie schnell das geht. Aber ich habe ja gesagt, es geht jetzt darum, um diese, um diese graue Fläche, die ich Ihnen gezeigt habe. Ne? Und die müssen wir irgendwie klein machen. Und wie kann ich die klein machen? Die kann ich zum Beispiel klein machen, indem ich die Nachfrage verändere. Wenn ich es schaffe, dass die Nachfrage sich stärker an das Angebot anpasst, dann habe ich eine Möglichkeit, dass die graue Fläche klein Kleiner wird. Wenn ich zum Beispiel die Erneuerbaren nicht nur aus Deutschland nehme, sondern die Erneuerbaren im Europäischen Verbund, dann wird die graue Fläche kleiner sozusagen, ne, weil ich mehr importieren werde dann für, und auch immer einen Ersatz habe sozusagen. Wenn ich es schaffe, die Erneuerbaren zu schieben über den Tag, ja, wir haben ja große, wir haben ja sozusagen eine Überinvestition in Erneuerbaren Kapazitäten. Also das heißt, wenn alle laufen, dann habe ich viel, viel zu viel Strom. Also wenn die Sonne scheint, bei 200 Gigawatt, wir haben eine maximale Nachfrage. Frage von 80 Gigawatt, ja, wenn wir 200 Gigawatt Strom äh, aus PV installiert haben und die Sonne scheint, ja, dann haben wir viel, viel zu viel Strom, ja, und das bedeutet, den müssen wir dann in Speicher bringen, um in Zeiten zu schieben, wo es eben dann ähm, eine, äh, ein kleineres Angebot gibt ähm, von Erneuerbaren und das ist eben diese Frage von Batterien in der kurzen Frist, ja Und dann eben von Wasserstoff in der langen Frist, denn da bleibt ja immer noch ein Delta dann über sozusagen, auch wenn ich das klette, weil die Batterien sind sehr teuer. Und dann für dieses Delta, da nutzen wir eben sozusagen jetzt für die nächsten äh, 10, 15 Jahre äh, dann äh, die bestehenden äh, Gaskraftwerke und die Kohlekraftwerke, die noch da sind. Ja Und danach müssten das eben tatsächlich wasserstoffbetriebene Kraftwerke sein mit einer Gasturbine. Und das, wie gesagt, wäre dann der letzte Rest sozusagen. Aber die anderen Dinge, die wären eben alle wichtig. Zu machen, weil natürlich äh, der Wasserstoff auch sehr teuer sein wird und in der Beziehung äh, wird es auch sehr teuer sein, den zu nutzen. Ja, und ähm, wir müssen dann eben schauen, dass dieser viele Strom, der dann da erzeugt wird durch die äh, Überinvestition in die Erneuerbaren, dass der auch eine sinnvolle Verwendung findet äh, in den verschiedenen Speichertechnologien. Ja, und ähm, da ähm, Glaube ich, sind wir eben alles noch ganz am Anfang, aber das, ähm, anders geht es nicht. Ne? Und die Kostenseite, was kostet das? Ja, das wird schon teuer werden, ähm, aber ich habe ja so eine Grafik gerade gehabt, ne, wo praktisch dann nochmal diese Systemkosten obendrauf legt. Ähm, diese Systemkosten, wie ich es gerade beschrieben habe, in den verschiedenen Komponenten, ähm, Abschätzungen äh, sagen, da kommen nochmal ungefähr 15 Prozent, vielleicht auch 20 Prozent obendrauf. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt sozusagen das System sichert, dass es so ganz teuer wird, ne? sondern äh, das ist ein System, äh, was ähm, dann gegeben äh, natürlich auch entsprechenden Kostenreduktionen, äh, die in verschiedenen Stellen noch da sind, äh, vielleicht nicht teurer werden muss als das fossile System, was wir heute haben. Aber wo eben dann nicht nur die Technikkosten da sind für die, äh, für die Anlagen, sondern eben die systemischen Kosten ja, in den verschiedenen Komponenten, die ich gerade beschrieben habe. Ähm, vielleicht bevor wir gleich zum Ende kommen, noch eine Nachfrage, die ähm, auch viele Zuschauer interessiert hat. Könnten Sie noch ein paar Worte zum äh, Netzausbau äh, sagen? Weil das ist ja auch äh, der Knackpunkt, um in Zukunft die vielen erneuerbaren Energien aus dem Norden in, zu den Verbrauchszentren im Süden zu transportieren. Wie schätzen Sie den ein? Geht es da zu langsam äh, voran? Äh, was, was muss noch passieren, damit wir 2035 dann auch wirklich 100%, 100% erneuerbare Energien umsetzen können. Ja, also ich glaube, ähm, wir machen ja seit zehn Jahren Monitoring und seit zehn Jahren, sagen wir, der Netzausbau geht zu langsam voran. Ähm, es gibt auch große Widerstände tatsächlich gegen den Ausbau der Übertragungsnetze. Und das habe ich nie verstanden. Ich fand das kontraproduktiv, ähm, weil man sich natürlich streiten kann, wie viel Netz brauche ich denn eigentlich? Ja, aber dass ich mehr Netz brauche, als wir heute haben, das war für mich eigentlich immer außer Frage gestanden, ne? weil wir ja mit dieser Elektrifizierung tatsächlich massiv auch äh, Strom ausbauen. Wie kann man den Netzausbau klein halten? Naja, also zum Beispiel, indem man eben schaut, dass man räumlich Angebot und Nachfrage besser zusammenkriegt. Ich habe gesagt, Netze kommen aus der heutigen Logik heraus. Äh, man kann natürlich auch äh, das versuchen, anders zu lösen. Also zum Beispiel, ähm, indem man äh, räumlich auf lokaler Ebene äh, Angebot und Nachfrage besser incentiviert. Ähm, das würde aber dann bedeuten, man muss eigentlich diese Netzengpässe auch in Breite ist sie übersetzen. Das gibt es heute nicht. Also Netze haben keinen lokalen Preis oder keinen temporären Preis. Aber es ist klar, in manchen Stunden und in manchen äh, Regionen äh, ist es eben, äh, sehr, sehr, äh, ist eben sehr, sehr viel Strom dann aus Erneuerbaren da, äh, der eigentlich sehr günstig auch abgegeben werden sollte. Und äh, dann äh, hat es natürlich einen Anreiz, äh, einmal natürlich auf der Angebotsseite dorthin zu gehen und den Strom auch entsprechend abzunehmen in diesen Stunden und sich eben zu überlegen, welche Anwendungen kann ich denn machen, um dann solchen günstigen Strom auch abzunehmen. Ja, Oder eben auch äh, für Erneuerbare dorthin zu gehen, wo ich höhere Preise erzielen kann. Ja, heute ist das recht ähm, gleichförmig über Deutschland verteilt. Das heißt, um äh, Druck vom Netzausbau zu nehmen, ähm, müsste man dann äh, sozusagen Stärke regional bepreisen. Also man kann das machen, zum Beispiel über äh, unterschiedliche Preiszonen, dass man sagt, okay, im Norden ist halt der Strom dann, in vielen Stunden günstiger als im Süden zum Beispiel, weil wir eben da ganz viele Erneuerbare haben. Ja, und dann gibt es auch einen Anreiz, dorthin zu gehen als Verbraucher und in Stunden zu gehen, wo es günstig ist. Heute gibt es das praktisch nicht, äh, variable Preise. Und äh, dann klappt natürlich auch diese Erneuerbaren. Integration nicht, ne, weil eben keine Anreize dafür da sind, das überhaupt zu machen. Also das wird man auch tun müssen. Das sind alles Fragen des Marktdesigns dann. Ähm, und die müssen auch, glaube ich, ganz rasch ähm, beantwortet werden, weil wir ja jetzt schon... 50 Prozent Erneuerbare haben. Und wir sehen ja, dass es immer mehr ähm, Themen gibt, auch äh, zu äh, Fragen von Redispatch, von Abregelungen, die eben äh, eine größere Bedeutung spielen und die eben zeigen, diese Idee, ähm, die Netze auszubauen allein, das reicht nicht, Das sind wir viel zu langsam, das wird so nicht kommen. Ja, und das ist ja dann auch eine ähm, gute Überleitung äh, vielleicht zu dem morgigen Thema Energiepreise. Und ich weiß, die sind ja auch jetzt im äh, Bundeswirtschaftsministerium eben mit dieser Frage der zukünftigen, äh, des zukünftigen Strommarktdesigns da beschäftigt. Ähm, und äh, genau deswegen würde ich an dieser Stelle dann einen äh, kleinen Cut machen. Es sind noch sehr viele Fragen im Chat. Also, äh, wir könnten uns, glaube ich, noch äh, sehr viel länger über dieses Thema äh, unterhalten. Ähm, ich nehme auf jeden Fall als interessante Punkte mit aus Ihren Vorträgen, dass wir vielleicht sogar in den kommenden Jahren zu viel Infrastruktur haben werden, was den Gasimport und die Gasversorgung angeht und äh, dass vor allen Dingen die die Reduzierung unseres Energieverbrauchs der größte Hebel ist, äh, um eben die die Energiesicherheit zu gewährleisten. Und ähm, was bei der Versorgungssicherheit im Strombereich angeht, da sind äh, brauchen wir nicht nur einen sehr starken Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern eben auch einen Ausbau der Stromnetze. Und wir brauchen Flexibilitäten. Da haben Sie ja auch verschiedene Beispiele genannt von flexiblen Reservekraftwerken, aber eben auch zum Beispiel flexiblen Verbrauch. Ja, äh, vielen Dank, Herr Löschel, äh, für die Vorträge und auch für ihren, Ihre Antworten. Ähm, ich hoffe, dass äh, Sie und Ihr äh, ja, heute Abend neues lernen konntet und ähm, dass wir zumindest einen Teil eurer vielen Fragen beantworten konnten. Äh, der Hinweis nochmal für morgen Abend, da findet der zweite Teil des Grundkurses zum Thema Energiepreise statt. Bitte, falls noch nicht geschehen, äh, dafür gesondert auf unserer Webseite anmelden. Ähm, und wir würden uns natürlich sehr freuen, viele von Ihnen und euch morgen dann wiederzusehen. Bevor wir jetzt die Veranstaltung schließen, habe ich noch zwei kleine letzte Fragen für unsere Auswertung. Deswegen äh, blenden wir Ihnen jetzt gerade nochmal eine Fragenbatterie ein äh, mit der Frage, wie fanden Sie die Länge der heutigen Einheit? Ähm, wie gesagt, wir hatten ja nicht genug Zeit für alle Fragen. Und ähm, werden Sie auch am zweiten Grundkurs morgen Abend teilnehmen? Da würde ich Sie noch um eine kurze Antwort bitten. Und ähm wir haben äh, die Ergebnisse jetzt bekommen. Vielen Dank, dass Sie sich auch dafür noch Zeit genommen haben. Ich freue mich auf äh, morgen Abend, freue mich auf Ihren äh, nächsten Vortrag, Herr Lösche. Vielen Dank äh, und allen noch einen schönen Abend. Super, danke schön. Danke auch für die Fragen. Bis morgen.